Guten Morgen meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen hier gerne einmal kurz vorstellen, unser Videokonferenztool, was hier heißt Zoom und wie Sie das vielleicht auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie sehen zwei Fenster. Auf der linken Seite sehen Sie das Teilnehmerfenster, wo die Teilnehmer mit Namen erwähnt werden und auf der rechten Seite sehen Sie Ihr pferderschau in dem Sie verschiedene Einstellungen tätigen können. Die wichtigsten Einstellungen möchte ich Ihnen hier einmal kurz schildern. Ganz links unten sehen Sie die Mikrofoneinstellungen. Wundern Sie sich nicht, dass die Leiste bei mir etwas anders aussieht als bei Ihnen. Die grundlegenden Funktionen sind jedoch die gleichen. Und wir klicken hier einmal auf das kleine Pfeilsymbol neben dem Mikrofon und da sehen Sie hier an dieser Stelle wird Ihnen angezeigt, welches Mikrofon gerade aktiv ist und welches Sie einstellen können. Das gleiche gilt für die Lautsprecher. Möchten Sie Ihren Lautsprecher und Ihr Mikrofon testen, haben Sie hier die Möglichkeit drauf zu klicken und den Lautsprecher und das Mikrofon zu testen durch Bestätigung und Anhörung von bestimmten Testtönen. Ferner können Sie auch hier die Audioeinstellungen einstellen, was Sie dann gleich auch bei den Videoeinstellungen machen können. Sie erhalten nämlich immer das gleiche Fenster. Wenn Sie hier draufklicken, dann sehen Sie, kriegen Sie die Einstellung für Ihr Video und für Ihr Audio. Und Sie haben die Möglichkeit, also hier zwischen den einzelnen Bildschirmen hin und her zu schalten. Und haben hier auch die Möglichkeit, sich etwas einzustellen und zu testen. Ferner können Sie sich hier auch die Tastaturkürzel anzeigen lassen. Sie sind vielleicht für Sie manchmal ganz interessant. Und ähm, ja, dann können Sie hier eben die Video- und Audioeinstellungen testen und einstellen. Das gleiche gilt hier für Video beenden. Sie haben auch hier die Möglichkeit zu gucken, welche Videokamera gerade angeschlossen ist und auch hier haben Sie die Möglichkeit, Videoeinstellungen zu tätigen. und Das ist genau das gleiche Fenster, was wir hier eben hatten, auch bei Audio, gilt hier natürlich auch für Video und Sie können die vorgegebenen Einstellungen verwenden. Ein ganz wichtiges Fenster ist die Option, die Sie hier sehen, die gekennzeichnet ist durch einen grünen Button. Und ein Pfeil nach oben. Das ist nämlich die Option des Bildschirmfreigebens. Hier haben Sie die Möglichkeit, tatsächlich Ihren Bildschirm freizugeben. Das heißt, Sie können mit mir aktiv zusammenarbeiten oder auch mit anderen Teilnehmern aktiv zusammenarbeiten. Und haben hier also jederzeit die Möglichkeit, mich zu autorisieren, auf Ihren Bildschirm zuzugreifen. Oder ich könnte Sie auch autorisieren, auf meinen Bildschirm zuzugreifen. Oder das können Sie auch mit anderen Teilnehmern machen. Wenn Sie das gerne machen möchten, dann wählen Sie sich hier einen bestimmten Bildschirm aus und können sagen, Sie möchten den Bildschirm freigeben. Immer der aktive Bildschirm, der gerade angezeigt wird, wird durch einen Rahmen gekennzeichnet. Und Sie können das dann hier einfach anklicken und jetzt ist der Bildschirm freigegeben. Und bei mir erscheint um mein Fenster, um meinen Desktop, also meinem Schreibtisch, ein grüner, fetter Rahmen. Und der zeigt mir an, was ich alles freigegeben habe. Eine weitere wichtige Funktion finden Sie unter mehr. Hier haben Sie die Möglichkeit, tatsächlich ein Chat mit einem anderen Teilnehmer zu starten. Dieser Chat ist anonym. Das heißt, ich kann nicht sehen, mit wem Sie chatten oder was Sie schreiben. Ich kann aber auch Ihnen hier zum Beispiel Dateien übertragen. Sie sehen hier unten sind immer die Teilnehmer verzeichnet, die gerade alle eingeloggt sind in dem Chat. Und ich kann Ihnen hier... Äh, weitere Nachrichten schicken zum Beispiel eine Nachricht, die da heißt Beispiel. Das habe ich mir auch noch verschrieben. So, und besteht jetzt mit der Eingabetaste und jetzt habe ich an alle das gesendet. Was hier an dieser Stelle wichtig ist, hier unten finden Sie die Teilnehmer und Sie können hier einen privaten Chat mit anderen Teilnehmern starten, ohne dass ich das sehe. Des Weiteren, und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, kann ich hier Dateien versenden. Wenn ich hier also draufklicke, dann kann ich hier tatsächlich sagen, ich möchte von meinem Computer eine Datei an Sie senden. Dann öffnet sich das Windows Explorer Fenster und Sie sehen, ich kann jetzt hier sagen, ich möchte zum Beispiel eine ganz bestimmte Datei haben. Erste Tag Grundlagen zum Beispiel. Und da sehen Sie, da gibt es hier eine Datei, die ich mir jetzt hier anklicken könnte. Ich sage Öffnen und schon wird die Datei in das Chatfenster übertragen. Und Sie sehen, ich kann jetzt diese Datei tatsächlich hier herunterladen. Bei Ihnen erscheint dann hier unten ein kleiner Button, der heißt dann da Herunterladen. Und Sie können diese Datei dann tatsächlich herunterladen. Herunterladen, speichern und öffnen. Okay. So viel die Grundfunktion von dem Chat-Tool. Wie gesagt, was Sie auch machen können, Sie können hier oben das Fenster anfassen und jederzeit nach links und rechts verschieben oder wenn Sie es gerne möchten, auch auf einen anderen Bildschirm verschieben. So. Wenn Sie das Meeting verlassen wollen, klicken Sie zum Schluss auf Meeting beenden und dann sind Sie raus aus dem Meeting. Wenn Sie zur Pause gehen möchten oder sowas, müssen Sie nicht das Meeting verlassen. Ja, das reicht völlig, wenn Sie sagen, Video beenden und sich hier stumm schalten lassen mit dem Mikrofon. Dann kann keiner Sie mehr sehen und Sie auch keiner mehr hören. Es ist also nicht notwendig, das Meeting jedes Mal zu beenden, sondern Sie können an dieser Stelle das Video äh, einfach oder das Meeting einfach stumm schalten, indem Sie sagen Video beenden und Mikrofon ausschalten. Dann kann keiner mehr etwas hören. Ich hoffe, das hat Ihnen gereicht als kleine Einführung und wir werden jetzt den Kurs fortsetzen.